Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 3. Ähm, wir müssen da runter. Ja, ich weiß. Äh, ja, so. Viereck, natürlich. Ähm, ja, letzte Folge habe ich ein paar Mal die Minen kennengelernt. Wir sind, haben einen U-Boot gesprengt und haben losgelegt mitten im Terrorangriff von. irgendwo in Amerika. Ich wollte gerade sagen San Francisco, aber das ist noch wegen Sonic heute morgen. Ich habe heute morgen den Sonic-Film eigentlich geschaut. <lacht> Deswegen habe ich da gerade San Francisco im Kopf. Ich glaube es war New York. Okay, die war fürs Scheiße. Ich nehme wieder die, die mit. Ich mag halt die Pistolen nicht. Ich... ...spiele nicht gern mit Pistolen irgendwie. Vielleicht, weil ich zu genau sein muss dafür. Das kann gut sein. Und da ist ein Shotgun auf Close Range, Easy und MGS. Vorteil ist, in dem Schwierigkeitsmodus kann ich wieder rushen. Und los geht's. Und auch auf Easy kann man nicht einfach durchrennen und nichts machen, das ist, man kann trotzdem sterben logischerweise. Das war die falsche Seite. Das schöne ist, dass Rotpunkt kündigt die einfach alle an, also der Laser. Muss ich jetzt einfach mal sagen, finde ich ein bisschen dämlich, dass die alle einen Rotpunkt dran haben. Das war gerade der erste, glaube ich, der nicht durch den Gang mit einem Rotpunkt gerannt ist. Ja, jetzt bin ich verletzt. Stimmt, ich sollte die Waffe wechseln, das geht viel schneller. Ich vergesse das also immer, dass der Waffenwechsel schneller geht als Nachladen tatsächlich. Ich glaube, mir so in den Krieg zu gehen würde keiner wollen, wenn ich einfach auf alles schießen würde. Was sich bewegt. Oder gar nicht schießen könnte. Weil es sich bewegt. Wahrscheinlich jedes zweite. Ich könnte das wahrscheinlich gar nicht einfach auf Leute schießen, so. Einfach ausblenden, so. Ja, die sterben jetzt alle wegen mir. Oder ich sterbe halt sehr direkt wahrscheinlich. Aber. Einfach mal so in Theorie, ich könnte das gar nicht. Achso, unten durch ging es auch. Ups. Hallo! Vielleicht hätten wir den nicht töten sollen, wenn er die Codes hat. Aber da er sich ja auskennt mit allem, kein Problem. Und weiter geht's. Ah, das hatte ich falsche Taste. Ich weiß nicht, wieso ich da jetzt gerade Sprint drauf hatte im Kopf. Ich bin nicht wunderschön in den Rutschen ins Rutschen reingesprungen. Achso, ich fahre los. gut, da muss ich nicht schießen. Haben wir Überlebenschancen. Ja, es kann sein, dass mein PC ab und zu ein bisschen Vollgas gibt. Ich habe die Lüfter rausgenommen, aber ich glaube, mein linker Lüfter hinten, der dreht nicht mehr. Das ist nämlich auch der wo der PC immer erst vollkommen heiß ist, ne, innerhalb von Minuten. Richtig brennend heiß, ich kann da meine Hand nicht mal richtig drauflegen. Und ja, er gibt Vollgas, aber irgendwie glaube ich, der Lüfter dreht nicht. Ich probiere es, ja. Dann nicht weg scheiße so da ich habe es nämlich von die Minen gesucht weil er im tipp stand die Minen schießen aber ja hat sich uh, der ist knapp der ist knapp ja weil bin ich nicht der beste nach fünf versuchen So, erinnert mich gerade ein bisschen an Wave Rider auf der N64. Wee. Kann ich da einfach reinfahren? Nur klar. Da das bremst dann einfach so mal eben. Ich bin einen halben Meter reingefahren, Vollstopp. An alle verbündeten Einheiten. Wir sind nicht mehr in der Defensive. Ich wiederhole, sammeln und angreifen. Hinter dem Mantel des Krieges gab es immer noch Russen, die Makarows Wahnsinn ablehnten. Männer, die bereit waren, sich der Flut zu stellen. Reis, wir haben Lebenszeichen, aber Sie sind schwach. Soap schafft es nicht ohne Versorgung. Er ist ein harter Hund, er packt das schon. Wir erfassen anrückende Signale. Wir bekommen Besuch. Es ist Makarov, er will es hier beenden. Wer ist unser bester Mann? Juri, ex -Business. Der einzige, den ich kenne, der Makarov noch mehr hasst als Sie. Holen Sie ihn. Sie benutzen die Kammlinie als Deckung und fliegen von Süden aus an. Woher wissen Sie das? Das würde ich tun. Ist okay, Mama. Die gehören zu uns. Ich habe das mal im Nachgeguckt übrigens. Es gibt 16 Kapitel in 3 Akten. Ich habe keine Spoiler gesehen oder so. Ich sehe gerade nur die Titel. Also ich habe sie nicht gelesen. Ich habe sie schnell durchgezählt. Linie es gibt auf dem Wiki, auf dem COD-Wikia. Ich glaube, der ist nicht offiziell, der Wiki, weil Wikia ist, glaube ich, immer ein Fan-Wiki, das kenne ich von Yu-Gi-Oh! und so. Aber auf jeden Fall, da stehen 16 Kapitel in drei Akten. Akt 3 hat 6, Akt, 2, äh, Akt 1 hat 6, Akt 2 hat 6 und Akt 3 hat dann noch vier Kapitel. Gibt es hier eine Raketenwerfer oder so? Ne, gibt es nicht. Das heißt, der Helikopter bleibt weg. Ich prob... Boah! Wieso bleib ich hier? Ach so! So, hier bleiben, nicht aufs Dach hochgehen. Der ist ja fast schon gut versteckt da. Ja. Theoretisch, zeitlich, vielleicht spiele ich heute sogar die Kampagne schon durch. Komplett, Entschuldigung. Je nachdem, wie viel Motivation ich habe. Würde dann aber nicht alles am Stück hochladen. Na, hallo. Also ich würde schon hochladen, aber halt irgendwie mal so zwei, drei Tage Pause dazwischen. Vielleicht noch was anderes dazwischen klatschen. Na, alles klar. vom visier oh, das ganz okay. ich bleibe gerne in einer waffe eigentlich habe ich markiert das visier ein bisschen besser okay das sind zivilisten hört ihr bitte auf unsere zivilisten zu töten die haben euch nichts gemacht jungs ihr seid nur arschlöcher Außer also der, der ist voll gut. Ich finde es schön, wie die Granate zurückwerfen, anscheinend den Timer von ihr zurücksetzt. tätowiert. Sehe ich jetzt. <lacht> Hallo. Na, genießt du deinen Balkonferien? Deine Balkonferien. Ah, guck mal an, die sind fleißig, die haben sogar einen Shop aufgemacht da unten. Wunderbar machst du das Junge. Da drüben ist noch irgendwo, da unten. Ich geh mal hier rein. Okay, mein Ziel liegt irgendwo da unten. Ich sollte nicht so schnell vor Rushen anscheinend. Kommt nicht so gut normalerweise. Okay, aber ich gehe wieder herunter auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich kann diesen Job viel besser leiten. Ich finde es interessant, ich dachte, die einzige kontroverse Mission war in MB2, äh, im Flughafen. Anscheinend hat MB3 ja auch eine kontroverse Mission. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen gespannt drauf. Ich glaube, die war ja auch zensiert da, in dem Fall. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, normalerweise sind die Kontroversen zensiert in Deutschland. Ähm Und ich meinte sogar, dass man das nicht so hochladen durfte. Außer also man wurde wegen Videocontent halt wieder wegge äh, wegzensiert. Das gibt es hier teilweise Ländersperren. Aber ich gehe jetzt ehrlich gesagt davon aus, dass das Video neun Jahre alt ist, dass es da nicht mehr so viel Theater gibt. Wie auch schon. Da oben ist er. Nein! Es ist ja unglaublich, wie viele Leute das sind. Ah, ah Faktor, wieder zu uns. Gehörte. Oh, ich dachte, es ist eine Leiter vielleicht. Das Price, den sollte ich nicht umbringen. Ich nehme mir die falsche Granate, ich wollte die haben. Ist der tot? Der ist nicht tot gewesen. Aber das ist kein Problem vom Checkpoint her. Ich muss hier kurz hin, schmeiß da noch mal eine Granate, mal gucken was passiert. Nix, gut, wir gehen hier rein. finde es cool, dass wir in ein Gebäude stürzen, äh stürmen. Und der Typ steht einfach da und so, ja ich penne jetzt hier, ich mach nix. Okay, die sind alle verletzt. Haben die das? Ja, das ist ein bisschen zensiert. das ist auch okay. Der macht den Laden zu, völlig verständlich. Ich finde es okay, dass man hier jetzt nicht gleich sieht, boah, der hat einen Namen weg und der hat das weg und so, das verstehe ich. kann ich auch nachvollziehen, dass man das nicht alles so zeigt. Dass sie so null Reaktion haben, finde ich ein bisschen komisch, aber. Ich fahr ich mit da? Ich mag die drin. Ah, hallo. Na. War das der Letzte, der auf mich geschossen hat hier? Ich glaube schon. Okay, die Granaten laden sich auch nicht mit der Zeit wieder auf. Verständlicherweise. Jetzt erinnert es mich gerade ein bisschen an Uncharted 2. Vom Setting her einfach. Kann ich da... Ich krieg da Granaten hoch, alles klar. ich sollte die Fanaten nicht so weit werfen lassen. So. Ja, es hat schon für mich gerade ein bisschen anschaut, die zwei Vibes von der Stadt her. Nicht extrem, also man sieht ganz klar, natürlich, das war da so peruanische, nicht Hinterweltler, aber so halt Dorfleute. Ganz klassisch, bauernmäßig. Wenn hier klar modern. Aber es hat so vom, vom Design her, erinnert es mich sehr stark daran. Dass es doch sehr simpel aufgebaut ist und man hat die Berge überall, man hat Schnee. Ja gut, Schnee jetzt nicht unbedingt. Hallo Jungs! Ich habe den Heli oben rechts gesehen, keine Sorge. Irgendwo von hinten hat es geheißen, es schießt jemand auf mich. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Und dann sind da noch drei. Ich muss zugeben, ich sehe gerade ein bisschen die Kontroverse. Also sowieso sehe ich eh. Äh, es hieß ja immer so, das Problem ist ja, dass die Drohnen... Äh, das sind unsere äh, das Price. Äh, dass man durch die Drohnen halt irgendwie in Bezug zu ich töte Leute verliert. Los. Äh, weil man sieht halt... Auch hier gerade, ich habe jetzt einfach einen PC gesteuert, ich habe nichts mit einer Waffe gemacht für mich. Ich war einfach an einem PC und habe was gesteuert. Es ist einfach irgendwie, man verliert die Verbindung zu, was ich mache. Und das ist dann das Problem, das viele haben, dass solche Drohnenkämpfer einfach nur noch Maschine gegen Maschine ist. Und all die Leute, die dabei sterben und... Ähm halt auch Zivilisten und so, die verlieren ja komplett den Kontakt dazu, also man sieht nicht irgendwie, ja das ist jetzt kacke, weil ich 50 Leute umgebracht habe, man sieht es nicht, man ist nicht da, wenn ich den PC abschalte, habe ich keine Übersicht, was ich gemacht habe, ich weiß es ja nicht. Und da kann man es noch so sehr sagen, ja, man braucht Krieg, Krieg ist wichtig vielleicht für ein paar Leute, aber... Wenn man schon keine Leute verlieren will, was niemand will, dann ist sowas halt gleich nochmal was anderes. Es heißt, im Krieg sei die Wahrheit immer das erste Opfer. Aber wer definiert, was wahr ist? An Bord der Maschine sind Präsident Worschefsky und seine Tochter. Er fliegt nach Hamburg, um mit NATO-Delegierten einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. Doch viele Russen geben immer noch Amerika die Schuld für das Flughafenmassaker. Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt herrschen. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. okay ich glaube ich kenne die mission aus dem entführungs bonus also spiel aus dem bonus mission. für Zugeständnisse. Wir vernichten unsere Feinde, wenn wir sie zu Freunden machen. Auch mit unseren Differenzen Das sind Schüsse. Das Flugzeug wird entflucht. Sie sind im Kopf. Herr Präsident, Team 3. Alles klar. Ich wusste doch irgendwie, kommt es mir komisch vor die Mission. Ich dachte, ich kenne die. Beschützte Präsidenten. Ich Achtung. So ein scheiß Flugzeug hat noch einen Schutzraum drin. Ich hab dich gesehen. Oh, fuck, fuck, ouch. Ich wollte den gerade töten. Ich mag grad sagen, das wird weh machen, wenn da die Treppe runterfällt danach. Aber der muss weg. Ich kann nicht nach rechts ziehen. Okay, wir haben unsere Schwerkraft wieder. Ich nehme jetzt einfach mal die. Ah, da noch holographisch. Holographisch ist nice. Und los geht's. Ja, ich kenne das Flugzeug tatsächlich. Da ging es ja darum, das möglichst schnell zu machen. Ich muss ganz kurz warten, sorry. Ich lag kurz bei der Waffe nach. Ich habe jetzt meinen Laptop am Boden gestellt, ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, dann ist es nicht so schlimm mit dem Lüfter, der jetzt einfach Vollgas gibt halt. Ah, wir haben schon ein krankes Flugzeug, ne? Also wir, der Präsident halt. So viele Plätze, das Technische, alles Und das eigentlich ist nur ein Privatchat Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein Fliegen wir noch? Jetzt fliegen wir nicht mehr Ich wollte gerade sagen, wo ist jetzt der Präsident? Die haben wir also. Ich finde aber den Präsidenten nicht. So. Ah, der Fug, wie sind sie denn überhaupt ins Flugzeug gekommen? Doch, hierüber. Das ging ja schnell mit den Helikoptern den hubschraubern soll das ist nicht der Prezi. Ey, ich kenne seinen namen nicht habe ich glaube nicht dass er so hieß wann Vor würde vorhin dran stehen president auf seinem nametag hallo Ich weiß, dass der da hinten steht. Oder nicht mehr. Fuck you! So. <lacht> okay, das war ein Explosive, das wusste ich nicht. Hilft, aber wusste ich nicht. Aber wir sind gut dran. Okay, ich seh, die Zeit ist schon wieder. Ich bleib noch kurz dran. Naja, ich habe dich schon gesehen, Pisser. Dich auch, nämlich. Ich weiß, dass da drüben auch noch einer liegt. Da liegt nicht mehr. Fuck. Okay, äh, ich beende kurz. Hoffe euch hat's gefallen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Adrian. alles Puppen mit Zucker. Cheerio!